Was ihr heute erfahren werdet, hört sich sicher unglaublich an. Umso wichtiger ist, dass ich all die Erkenntnisse in der Infobox mit Studien belegt habe. Guten Morgen! Kurkuma ist unbestritten eines der gesündesten Gewürze dieser Welt. Grund dafür ist der Inhaltsstoff Kurkumin. Ich habe dazu auch im Rahmen meiner kleinen Serie Gewürze der Welt ein eigenes Video gemacht, was ich Euch oben in der Infokarten verlinkt habe, aber viele von Euch wollen für sich selber oder auch in Diskussionen wenn es um die Aufklärung von anderen Menschen geht ganz genau wissen warum zum Beispiel Kurkuma als Darmkrebskiller bezeichnet wird. Zum einen man muss wissen dass das Kurkumin was wir aufnehmen niemals komplett ins Blut geht, sondern große Teile einfach mehr oder weniger unverarbeitet im Darm enden und das ist für die Darmkrebsprävention oder Bekämpfung von enormem Vorteil, da Curcumin auch genau da wirken kann, wo es denn gebraucht wird, im Darm. Es gibt drei Stadien bei der Darmkrebsentstehung. In einer ersten Phase bilden sich sogenannte aberrant crypt foci (ACF) in der Darmschleimhaut. Wir können uns das einfach als da als kleine Zellklumpen vorstellen. Dann in Phase 2 entstehen Polypen, die immer größer werden und die zu 90% für die Entstehung von Darmkrebs verantwortlich sind. Daher ist die Darmkrebsvorsorge auch relativ zu anderen Krebsarten Einfach zu bewerkstelligen. Denn diese Polypen sind in einer Spiegelung gut sichtbar, in einer Darmspiegelung. Aber gerade bei diesen Spiegelungen sollte man auf größte Hygiene achten. Ich verweise da auf ein anderes Video von mir, von einer Studie, die ich schon vor einem Jahr gebracht habe. Dieses vielleicht auch mal anschauen, oben in den Infokarten. Also, Phase 1, ACF, Zellclub werden gebildet. Also, Aberrant Phase 2, Polypen entstehen und Phase 3 Umwandlung eines gutartigen Polypen in ein Krebsgeschwür, der sich dann durch die Darmwand fressen kann und im gesamten Körper ausbreitet. Das ist Darmkrebs. Diese drei Phasen. Was ist jetzt nun mit dem Kurkumin, wie kann es helfen? Die in Phase 1 entstehenden Aberrant Crypt wurde wurden im Rahmen von Studien schon intensiv untersucht und eben auch die Wirkung von Kokomin in diesem Zusammenhang. In der Studie die ich Euch unten verlinkt habe wurde nachgewiesen dass der Verzehr von Kokomin die Anzahl dieser Aberrant Crypt um umfasst die Hälfte reduziert und das nicht nach jahrelanger Einnahme von Kokomin, sondern bereits nach 30 Tagen, nach 30 Tagen täglicher Einnahme von Kokomin. Und das mit keinerlei Nebenwirkung. Wenn man mal von einer Gelbfärbung des Stuhls absieht. In 30 Tagen fast die Hälfte dieser mit Krebs assoziierten Strukturen einfach aufgelöst. Wow. Aber es geht weiter. Wenn man nun schon in Phase 2 ist und die Polypen sich bereits gebildet haben, laut der Apothekenumschau hat jeder Zehnte bereits einen Darmpolypen, kann... Kurkuma bzw. das Kurkumin da irgendwie noch was tun. In einer nächsten Studie, die ich euch auch unten verlinkt habe, die zweite, hat man nach sechs Monaten Kurkumin und Kerketin, auch ein Stoff, der natürlich in Obst und Gemüse vorkommt, ähm, äh, festgestellt, dass erstens beide zusammen perfekt arbeiten. Das hat man schon vorher gewusst, deswegen hat man sie auch dann Und äh, das Kerketin findet sich vor allem in roten Zwiebeln und in roten Trauben besonders hoch. Ähm, gerade Zwiebeln das sind ein vielfach unterschätztes und vollkommen zu Unrecht in Verruf geratenes Gemüse. Gerade in sogenannten bewussten Ernährungskreisen die sich auf alte wissenschaftliche Erkenntnisse voller starrer Dogmatik stützen wird die Zwiebel oft negativ dargestellt. Aber egal. Also beides 6 Monate genommen und was ist mit den schon entstandenen Polypen dann passiert? In der Studie wurde, bereits, äh, wurde bei Menschen die äh, bereits auch äh, schon den Darmkrebs gehabt, äh, gehabt haben, äh, also die Polypen schon als bösartig diagnostiziert wurden, ähm, wurden diese Polypen, diese Polypen um mehr als die Hälfte halbiert. Also dieses Gewebe dieser wachsende Polypen wurde wieder verkleinert. Und auch hier wieder komplett ohne Nebenwirkung. Nur durch die Kraft zwei pflanzlicher Inhaltsstoffe. Und ja, eine dritte Studie, auch noch, um euch endgültig davon zu überzeugen, Kurkuma in den täglichen Speiseplan mit zu integrieren, ist, ist eine Studie, wo man 15 Menschen, die bereits im Endstadium von Krebs waren, die weder auf Chemotherapie noch auf Bestrahlung angesprochen haben und nur noch auf dem Tod gewartet haben, mit Kurkumin behandelt hat. Bei 5 von 15 Patienten, also einem Drittel wurde in der Hälfte der Behandlungszeit, 2 von vier Monaten, das Wachstum des Krebses aufgehalten. Nur durch Kurkumin. Wir sprechen ja nicht von einem, von einem teuren Präparat aus den Laboren der Pharmakonzerne, sondern einfach einer natürlichen Wurzel Oder nur einem Bestandteil einer natürlichen Wurzel. Vollkommen ohne Nebenwirkung. Vollkommen ohne Nebenwirkung. Und das muss man sich auch vorstellen es bekämpft den Darmkrebs erfolgreicher als jedes Medikament auf dieser Erde. Und das ist eine Pflanze. Wir stehen noch so am Anfang der Forschung wenn es um Pflanzen geht. Warum? Weil die Forschungen für Medikamente rentabler sind und mehr gefördert werden um noch mehr Medikamente um das Volk zu bringen, Abhängigkeiten zu generieren und die Menschen dazu zu animieren ihre Selbstverantwortlichkeit an den Arzt abzugeben. Ein Arzt welcher in seiner standardmäßigen Ausbildung also dem Medizinstudium, nicht ein einziges Modul zur Ernährung hat. Aber die Informationsgesellschaft ist da und sie wird gnadenlos die Wahrheit aufdecken. Die Natur stellt alles bereit was wir für eine gesunde Lebensweise brauchen. Kurkuma ist nur ein Beispiel von vielen. Für diejenigen die keinen, äh, ja, keinen Laden haben wo man Kurkuma einfach frisch kaufen kann, da verlinke ich Euch auch mal äh, getrockneten, aber ganzen Kurkuma. Unten in der Infobox. Das Pulver, was man so kaufen kann, als Kur äh dieses Kurkuma -Pulver, das ist nicht ideal, das aufgrund der Bearbeitung und der Pulverisierung, der Oxidation ausgesetzt ist. Die getrockneten Knollen sind auf jeden Fall die zweitbeste Alternative nach den frischen Knollen. Und diese getrockneten Knollen, mache ich auch einfach, so, einfach ja, in eine Tasse Wasser im Kühlschrank, einfach lagern, einfach. Wasser rein, die Knöllen rein und sich dann jeden Tag eine Knölle nehmen. Die einfachste Möglichkeit ist einfach jeden Tag eine Knölle in den Smoothie. Schmeckst du kaum. Und idealerweise zur besseren Verwertbarkeit des Kurkumin äh, ein bisschen frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer und damit das enthaltene Piperin äh, da auch mit in den Smoothie rein tun. Was die Verwertbarkeit vom Kurkumin äh, im Blut äh, sozusagen, äh, dann exorbitant erhöht. Also da, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe das in einem anderen Video, in dem Kokuma-Video äh, schon erklärt. Möchte mich auch gerne wiederholen. Wenn ihr preislich noch etwas Besseres findet als das, was ich gefunden habe, dann gerne in die Kommentare. Die anderen sind euch sicherlich dankbar dafür. Äh, wenn wir wirklich das preiswerteste und beste Produkt gemeinsam hier finden. Ja, also. Ähm, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch alles Liebe und wenn ihr meine Arbeit mit den täglichen Videos auch mögt, dann bitte immer daran denken, auch ohne dass ihr die Daumen seht, trotzdem äh, den Daumen nach oben zu setzen und ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nehmt, mit mir auch verbales Feedback per Kommentar ja, auszutauschen und das unten in den Kommentaren. Alles Liebe, euer Christian.